Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wer ein Rundensystem in Roblox Studio macht. Nur Zwiebel hat noch nicht kommentiert. Hey Conny, könntest du ein Script machen, in das man einen Befehl eingibt und dann ein Game gestartet wird? Ich habe schon mal ein Tutorial gemacht, wie man HD-Admin-Commands erstellt. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass der Kommentar sich jetzt auf das Rundensystem an sich bezieht. Ich werde jetzt natürlich keine riesen Arena bauen. Ich habe einfach nur für die Vorschau hier diese kleine Arena gebaut. Und äh, wenn ich hier auf den Knopf drücke, das kann man natürlich auch mit einem Command machen. Das kann man auf alle möglichen Weisen machen. Das geht jetzt nur am leichtesten, um es euch zu zeigen. Drücke ich auf e und dann werde ich hier drin gespawnt, hänge erstmal fest für 5 Sekunden und dann geht es irgendwann los. Ich kriege eine Waffe und kann jetzt meinen Gegner, der hier auch drin ist, erschießen. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ich treffe ihn einfach nicht. Machen wir es lieber so. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. So, Erschossen. Und jetzt, wo ich ihn erschossen habe, kriege ich ein paar Sekunden vom Ruben und werde dann auch wieder aus der Arena rausteleportiert. Und mir wird dann auch die Waffe weggenommen. Wie ich das Ganze gemacht habe, ist an sich sehr simpel. Und da muss man natürlich ziemlich viel Arbeit reinstecken, wenn man ein cooles eigenes Rundensystem machen möchte. Ich zeige euch aber die simpelste Implementierung, wie ihr es grundsätzlich machen könnt. Erstmal habe ich natürlich hier meine. Arena. Ich habe das Ganze in ein Folder gepackt. Der Folder heißt Rundensystem. Ihr könnt ihn nennen, wie ihr wollt. Müsst halt nur später im Script bedenken, dass ihr es umbenannt habt. Dann habe ich hier einmal Equip drin. Das ist ein Folder, in dem sich das ganze Equipment befindet. In dem Fall einfach nur diese Waffe hier. Die Handgun. Dann ein Folder, wo die Spawns drin sind. Diese ganzen Punkte sind Orte, wo Spieler spawnen können. Dann den Folder, wo einfach die grundsätzliche Map drin ist. Und noch ein Part namens Ausgang. Hier wird man hin teleportiert, wenn es dann rausgeht aus der Arena für den Sieger. Und nicht wichtig für das System an sich. Ist hier Start. Das ist einfach nur der Knopf, um das System zu starten. Das könnt ihr ja implementieren, wie ihr wollt. Das war dann auch schon der gesamte Aufbau. Die Arena könnt ihr natürlich bauen, wie ihr wollt. Ihr könnt den Leuten Equipment geben, was ihr wollt. Ich habe dazu auch ein Tutorial gemacht... Zu Teamausrüstung, da erkläre ich noch ein bisschen genau, wie das mit dem ganzen Equipment hier funktioniert. Hier werde ich mich einfach darauf berufen. Und im Script service ist ein Modul namens Rundensystem. Das Modul könntet ihr natürlich auch hier in den vorder reinpacken. Dann kann es aber sein, dass Clients, die hacken, das Modul finden und callen und da vielleicht irgendwelche Funktionen ausführen wollen. Das wollen wir gar nicht erst riskieren, deswegen packen wir das einfach in den Server Script-Service, wo es relativ sicher ist. Jedes Modul muss natürlich ein Table beinhalten, welcher am Ende auch wieder returned wird. Dementsprechend schreiben wir hier Local Rundensystem und am Ende des Scripts Return-Rundensystem, damit es natürlich alles vollständig ist. Wie gesagt, das ist ein Module Script dass ihr dann callen könnt, von wo ihr möchtet. Die Services, die wir heute brauchen, sind der Workspace, der Server Storage, der Player Service und der Collection Service. Die call ich hier oben einmal. So, sieht das Ganze dann aus. Und was ich auch verwende, einfach nur damit ich weniger Code schreiben muss, ist die Conny Library. Dafür schreibe ich einfach mal local, gehe dann in mein Plugin rein, kopiere mir den Namen Conny Library raus, ist gleich require und dann kopiere ich mir die ID von der Conny Library. Die könnt ihr hier einfach abschreiben oder ihr könnt natürlich auch gucken, was das für eine Funktion ist, die ich benutze und sie aus der Conny Library selbst abschreiben. Ist eher nicht so wichtig. Da das Rundensystem später noch ein bisschen aufgewertet werden können soll, machen wir es auch relativ vollständig. Zunächst müssen wir natürlich immer wissen, ob das Rundensystem gerade läuft, ob das da gerade ein Match am Laufen ist oder nicht. Deswegen sagen wir Rundensystem.Running ist gleich false, weil standardmäßig läuft natürlich nichts. Rundensystem.Teilnehmer sind dann natürlich alle Leute, die aktiv gerade daran teilnehmen. ist ein Table, der ist auch erstmal leer, weil wir haben natürlich keine Teilnehmer. Und Rundensystem.Aktive Teilnehmer. Nee mehr. ist gleich 0. Das ist die Anzahl der Teilnehmer. Man könnte auch schreiben Anzahl Teilnehmer. Nur weil ich hier für den Teilnehmer-Table einen etwas komplexeren Table nehme, bei dem man nicht sofort die Anzahl ablesen kann. Dann braucht man natürlich den ganzen Aufbau. Wir haben hier ja die Map gebaut. Die besteht aus verschiedenen Einzelteilen. Und das holen wir uns jetzt erstmal. Zunächst erstmal der Rundensystem Folder, Den holen wir uns aus dem Workspace. Hier oben haben wir ja WS für Workspace festgelegt. Also schreiben wir hier Folder ist gleich WS, for Rundensystem. Hier könnt ihr natürlich den Namen von eurem Folder oder Model, was auch immer reinschreiben. Dann brauchen wir noch die Map, den Ausgang und den Equip-Folder. Die holen wir uns hier. Rundensystem.map ist gleich Rundensystem.Folder, Doppelpunkt rate Child Map. Dasselbe mit Ausgang und mit Equip, damit wir die ganzen Sachen haben. Dann gibt es noch ein paar Variablen, die wir später festlegen wollen. Und zwar, wie lange haben die Spieler, um sich vorzubereiten, nachdem sie gespawnt wurden, bleiben die Spieler ja erstmal ein bisschen an ihrem Spawn hier kleben, können sich erstmal umsehen und dann geht das Match erst los. Dann kriegen sie erst die Waffe. Und das wollen wir später vielleicht noch anpassen können. Dementsprechend legen wir die Variablen hier oben fest. Und zwar einmal die Vorbereitungszeit auf 5 Sekunden. Ihr könnt die auf eine ganz andere Zeit packen, meinetwegen auch auf 0. Und die Rumzeit das ist die Zeit, nachdem man gewonnen hat, wie lange man noch sich in der Arena frei bewegen darf, bevor man raus teleportiert wird. Was auch wichtig ist, ist zu wissen, wo die Spieler spawnen können. Und dafür schreiben wir nicht die Rundensystem spawns ist gleich World for Child spawn Spawns, weil wir wollen wirklich ein Table von allen Spawns, damit wir das nicht alles immer wieder neu filtern müssen, dann werden wir den einmal ordentlich aufsetzen und ihr wollt vielleicht auch mal, wenn ihr das Rundensystem über Commands startet, sagen, yo, ich möchte aber nicht teilnehmen, dementsprechend lass mich raus. Und dafür machen wir ein Table, der nennt sich dann Kein Teilnehmer. Rundensystem.kein kein Teilnehmer und da kommen dann alle Spieler rein, die nicht teilnehmen werden am Rundensystem und dann zugucken können. Das hat alles den Sinn, dass man von außen halt das Rundensystem sehr gut anpassen kann mit Commands. Jetzt, wo wir hier die ganzen Variablen festgelegt haben, kommen in der Regel erstmal die ganzen lokalen... Funktionen und danach die öffentlichen Funktionen. Aber bevor wir die schreiben, kümmere ich mich erstmal um das Setup an sich, weil wir haben ja hier immer noch den Spawns-Table und da ist ja immer noch nichts drin. Dementsprechend werden wir jetzt erstmal durch alle Spawns durchfiltern, indem wir erstmal ein Vorloop schreiben, vorunterstrich, Komma Spawn Point, was ein Base-Part ist, in Rundensystem.Folder Doppelpunkt Child Spawns Do. Und jetzt loopen wir durch alles durch, was hier in diesen Spawn-Folder drin ist. Und es kann ja sein, dass, wir, dass ihr da irgendwas anderes reingepackt habt, was da nicht rein soll. Dementsprechend sagen wir erstmal... If not spawn point is a base part, then continue end. Damit wir hier nicht irgendwas weirdes als Spawn festlegen. Dann setzen wir die Transparency von den Spawn Point auf 1 und can collide auf false. Damit wir diese ganzen Spawn Points hier nicht mehr sehen. Und zuletzt packen wir den Spawn Point in Rundensystem.spawns rein. Damit ist dieses Setup schon mal gemacht. Und der Equip Folder hier. Den wollt ihr am besten im Server Storage drin haben. Weil ihr wollt natürlich nicht, dass hier mitten in der Arena einfach euer Equipment liegt. Dementsprechend schreiben wir hier jetzt noch einmal Rundensystem.equip.parent ist gleich der Server Storage. Und damit ist das dann weg und kein Spieler kann es aufheben oder, oder irgendeinen Unsinn damit anstellen. So viel zum Setup erstmal. Jetzt kommen die öffentlichen Funktionen. Warum die öffentlichen Funktionen zuerst? Weil das sind ja die für die wir uns interessieren. Die lokalen Funktionen sind ja die, die dann von den öffentlichen Funktionen verwendet werden, um es ein bisschen zu simplifizieren. Und an sich brauchen wir nur eine öffentliche Funktion erstmal, und zwar die, die das Match starten lässt. Rundensystem Doppelpunkt Start Match. Und mehr wollen wir gar nicht. Wir können natürlich später noch Funktionen hinzufügen, wie Rundensystem, Add Teilnehmer, zum Beispiel, um bestimmte Teilnehmer hinzuzufügen, oder Remove Teilnehmer, Exclude, Spectator oder was auch immer. Könnt ihr ja alles Später schreiben, aber uns geht es erstmal darum, dass wir das Match starten können. Dafür brauchen wir erstmal die Teilnehmer. Dafür setzen wir erstmal den Teilnehmer-Folder zurück. self.teilnehmer ist gleich ein leerer Table. Und dann loopen wir einmal durch alle Spieler durch. Fügen sie zum teilnehmer hinzu, es sei denn, sie sind im kein Teilnehmer-Folder drin. vor-unterstrich, spieler in players get players do. if self.keinteilnehmerspieler, then continue end. Und self.Teilnehmer. In eckigen Klammern Spieler ist gleich Spieler.character. Dadurch klatschen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Also erstens speichern wir uns den Teilnehmer als Key. In Teilnehmer-Table. Und indem wir dann den Wert von dem Table auf Spieler.character packen, sorgen wir dafür, dass alle Spieler, die noch nicht gespawnt sind, auch automatisch nicht teilnehmen, weil die haben gar keinen Teilnehmer. Leute, die nicht gespawnt sind, bei denen ist Spieler.character gleich nil und dann wird das hier gar nicht erst gespeichert. Wir können das Match natürlich nur starten, wenn wir mindestens zwei Teilnehmer haben. Und deswegen gucken wir jetzt einmal, wie sieht's aus mit der Anzahl der Teilnehmer und dafür benutze ich die Condy Library. If Condy Library Doppelpunkt großes L self.teilnehmer ist kleiner oder gleich 1, dann returnen wir. Weil dann haben wir nicht genug Teilnehmer. Die Doppelpunkt großes L-Funktion, die zählt einfach, wie viele Einträge sich in einem Table drin befinden. Weil das könnt ihr nicht einfach so machen, weil wir hier keine Liste haben, sondern wirklich ein Dictionary, welches mit Spielern indiziert wird. Ihr könnt, wenn ihr ein Match startet, aber nicht wisst, warum es nie startet, auch hier einen Warn reinschreiben. Zum Beispiel waren nicht genug Teilnehmer. Die Anzahl der Teilnehmer könntet ihr theoretisch hier noch dahinter schreiben. Lass es jetzt aber mal sein. Und dann wollen wir das Match erstmal setupen. Und ich würde sagen, das schreiben wir hier gar nicht rein, weil es zu unübersichtlich ist, schreiben wir hier erstmal Setup Match. Und die Setup Match-Funktion, die soll erstmal nur die ganzen Spieler spawnen. Man könnte es auch Spawn-Spieler nennen, ne? Egal. Wir nennen es erstmal so Setup Match, weil vielleicht... Habt ihr später ein komplexeres Rundensystem, bei dem noch mehr gesetzt werden muss als nur die Spieler. Nachdem die Spieler gespawnt wurden, aber halt noch geankert sind, warten wir erstmal. Task.wait. Und hier oben haben wir stehen Vorbereitungszeit, deswegen schreiben wir hier dann rein Self.Vorbereitungszeit. Huch, läuft da natürlich nicht rein. Sondern wir schreiben es hier rein. Und danach müssen wir das Match starten. Mit der lokalen Funktion Start Match. Die haben wir natürlich auch noch nicht geschrieben. Die schreiben wir gleich noch. Die Start Match Funktion, die läuft dann so lange, bis das Match halt auch wirklich vorbei ist. Und wenn das Match vorbei ist... Dann werden wir den Gewinner noch Ruhm geben. Es kann alle möglichen Gründe geben, warum ihr vielleicht nicht einen, sondern zwei oder vielleicht null Gewinner haben könntet. Dementsprechend loopen wir hier am besten durch alle Teilnehmer durch. Vor Spieler, Doppelpunkt Player, Teilnehmer. In Self.Teilnehmer do. Weil wir haben ja hier in dem Self-Punkt Teilnehmer Sable den Spieler als Key und den Character, also den Teilnehmer als Value festgelegt und dadurch loopen wir jetzt überall durch. Während das Match läuft, wird es so sein, dass jeder Spieler, der stirbt oder aus irgendeinem anderen Grund das Spiel verlässt, der wird dann aus dem Teilnehmer entfernt. Dass am Ende halt wirklich nur noch die Sieger in Self-Punkt-Teilnehmer drin sein sollten. Man kann das natürlich ganz anders machen, man kann es viel komplexer machen, aber wir müssen ja hier erstmal irgendein System auf die Reihe kriegen und da könnt ihr dann etliche Sachen ändern, wie ihr wollt. Hier könnten wir zum Beispiel erstmal printen... Gewinner, Doppelpunkt und dann einfach Spieler. Oder Spieler.DisplayName könntet ihr auch machen. Und dann müssen die Spieler wieder rausgebracht werden aus der Arena. Hier könnt ihr natürlich euer eigenes GUI hinzufügen, zu allen Spielern ein Event feiern, in dem ihr schreibt, yo, der Spieler hat gewonnen, ganz viel Ruhm, Konfetti, Feuerwerkeffekte, Musik. Was auch immer ihr möchtet, könnt ihr hier dann für den Spieler machen. Habe ich aber nicht gemacht. Diese Spieler aus der Arena entfernen würde ich erstmal später machen, weil wir kümmern uns jetzt erstmal um Setup Match. Das ist ja genau das gleiche, nur umgekehrt. Wir werden jetzt erstmal alle Spieler zum Spiel hinzufügen. So also kopieren wir einmal Setup Match und schreiben dann Local Function Setup Match. Und dann haben wir schon unsere erste Funktion. Und diese Funktion, die holt sich erstmal ein Table mit allen freien Spawns. Freie Spawns ist gleich ein leerer Table. Und das ist dann auch eine Kopie von dem Spawns. Table. Also Vorunterstrich, Spawn Point, in Runsystem.spawns Do, Table, free Spawn, Spawn Point. Dadurch haben wir jetzt eine Kopie von diesen Spawns. Warum wir eine Kopie haben? Wir können ja nicht zwei Spiele am selben Spawn spawnen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einen Spieler spawnen, muss dieser spawn aus dem Table entfernt werden und wir können den ja nicht aus dem Spawnpoint-Table entfernen. Dementsprechend haben wir hier eine Kopie, aus der wir es entfernen. Dann loopen wir natürlich durch alle Teilnehmer durch. Das haben wir hier unten schon einmal gemacht. Spieler, Doppelpunkt, Player, Teilnehmer, Self, Teilnehmer, Do. Das können wir hier zwar kopieren, aber es wird nicht ganz funktionieren, weil hier sind wir in einer lokalen Funktion, die hat die Variable Self nicht, dementsprechend kopieren wir hier Rundensystem und dann nehmen wir Rundensystempunkt Und dadurch loopen wir dann durch alle Teilnehmer durch und haben dann den Player in der Variable Spieler und den Charakter in der Variable Teilnehmer. Um den Spieler teleportieren zu können, brauchen wir auf jeden Fall seinen Primary Part. Also wir brauchen es nicht unbedingt, aber wir wollen natürlich checken, lebt der Spieler, ist der Spieler irgendwie richtig aufgebaut oder nicht. Und falls nicht, dann kommt er nicht mit. Alles, was am Spieler nicht stimmt, ist uns nicht geheuer und das fliegt raus. Dementsprechend schreiben wir local primary part ist gleich Teilnehmer.primary part und local humanoid ist gleich Teilnehmer.FindFirstChild, first child, which is a humanoid. Und das schreiben wir dahin, um jetzt erstmal filtern zu können. If hashtag Spawns ist kleiner gleich 0, dann kann der Spieler sowieso nicht mitmachen. Schreiben wir erstmal then continue and. Warum breaken wir den Loop nicht? Weil wir alle Spieler, die nicht teilnehmen, auch aus dem Teilnehmer-Table entfernen müssen. Das heißt, wir schreiben jetzt hier Rundsystem.teilnehmer in eckigen Klammern Spieler ist gleich nil, no, Damit der Teilnehmer wirklich raus ist. Und das müssen wir mit jedem Einzelnen machen, weil sonst haben wir Leute, die teilnehmen, obwohl sie gar nicht teilnehmen. Und dann gewinnen die am Ende, obwohl sie gar nicht teilnehmen, weil sie gar nicht drin sind in der Arena. Wäre blöd. Vor allem, es würde zu sehr vielen anderen Bugs führen. Die Teilnehmer müssen auf jeden Fall geklärt werden, die nicht teilnehmen. Hier können wir auch einmal reinschreiben... Der Spieler ist raus, ist natürlich schade, aber wir haben nicht genug Spawns für diese Anzahl der Spieler, dementsprechend fliegen alle Spieler raus, für die wir keine Spawns haben. Denkt dementsprechend daran, dass ihr genug Spawns für alle Spieler in eurem Spiel habt, wenn ihr wirklich wollt, dass alle teilnehmen können. Jetzt können wir aber noch andere Sachen checken, zum Beispiel Or Not Primary Part. Wenn der Spieler kein Primary Part hat, ist er auch draußen. Or Not Not. Humanoid. Wenn der Spieler kein Humanoid hat, ist er sowieso draußen, weil dann ist er, glaube ich, ein Zombie oder so. Keine Ahnung. Oder Humanoid.Health ist kleiner gleich 0. Das bedeutet, wenn der Spieler weniger als 0 HP hat, ist er auch draußen, weil dann ist er tot. Und tote Spieler spielen nicht mit. So, damit haben wir jetzt schon mal ein bisschen gefiltert. Und jetzt, wo wir gefiltert haben werden wir den Spieler erstmal anchoren, damit er sich nicht mehr vom Fleck bewegen kann. Also schreiben wir einfach primary.anchored ist gleich true, dann kann sich der Spieler nicht mehr bewegen und dann teleportieren wir den Spieler zu einem random spawn und... Den Random Spawn finden wir heraus, indem wir schreiben Local Spawn Index, weil Spawn können wir nicht überschreiben, dann sieht das komisch aus. Man kann es überschreiben, aber sollte man nicht machen. Ist gleich Math.Random 1, Hashtag Freie Spawns. Dadurch holen wir uns eine zufällige Zahl zwischen 1 und der Anzahl der freien Spawns. Und dann teleportieren wir den Spieler auch zu diesem freien Spawn, indem wir schreiben Teilnehmer Doppelpunkt Pervert 2, damit teleportieren wir ein Model zu einem C-Frame. Dann schreiben wir natürlich den C-Frame hier hin, also Freispawns in eckigen Klammern. Spawn Index, damit haben wir dann den zufälligen Spawn und schreiben Punkt C-Frame. Damit ist der Spieler dann exakt bei dem Spawn. Wir wollen aber nicht, dass die Leute hier im Boden versinken, sondern wir wollen, dass die Leute auf dem Spawn draufstehen. Und dementsprechend verschieben wir sie noch einmal nach oben, indem wir schreiben Plus Vector3.New 0,3,0. Vektor 3 ist halt ein Vektor. Wenn ihr euch mit Vektorrechnung und so nicht auskennt, schreibt es einfach ab. Der C-Frame vom Spawn-Index ist praktisch die Position und Orientation von dem Spawn-Punkt. Und der Vektor ist dann noch einmal eine Verschiebung der Position. Und zwar drei Stats nach oben. Weil das ist so ungefähr die Hip-Height, die durchschnittliche Hüfthöhe von Spielern. Wir könnten natürlich auch schreiben hier humanoid.hip-Height, um es genauer zu nehmen. Aber so genau ist es sowieso nicht. Drei passt schon, der Rest, der wird sowieso von Roblox Physics angepasst. Macht euch da nicht zu viel Kopf. Als letztes müssen wir natürlich den Spawn aus dem Table freie Spawns noch entfernen. Das heißt, wir schreiben jetzt Table.Remove in Klammern freie Spawns für den Table und dann den Spawn Index. Dadurch wird dann der Spawn mit dem Spawn-Index, den wir hier festgelegt haben, aus dem Table entfernt. Die Lücke wird wieder aufgeschlossen, damit alles seinen gewohnten Gang geht und wir keine löchrigen Table haben und so weiter. Und dadurch haben wir alle Spieler gespawnt und das ist dann die Setup-Match-Funktion. Dann haben wir hier noch die Start-Match-Funktion. Die müssen wir natürlich auch noch schreiben. Also schreibe ich hier einmal Local Function Start-Match. Dann schreiben wir einfach mal kurz hier Warn-Match gestartet, weil wir wollen das jetzt einmal testen. Um das zu testen, würde ich sagen, nehmen wir das hier einmal, drücken auf der Tastatur Steuerung und dann auf dem Nummernfeld die Schrägstrich-Taste, damit es auskommentiert wird. Und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Damit das Match gestartet werden kann, habe ich hier ja diesen Startknopf, da ist ein Podest drin, ist einfach nur ein Part, da ist ein Button drin, ist einfach nur ein Part, da drin ist ein Proximity-Prompt und da drin ist ein Script. Und das Script schreibt einfach nur Rundensystem ist gleich require game.getService, ServerScriptService und dann sucht er dort nach dem Rundensystem das wird required. Und wenn euer Script im ServerScriptService anders heißt, müsst ihr es natürlich hier auch umbenennen. Bei mir heißt das Modul halt Rundensystem, dementsprechend auch Rundensystem hier. Dann Proximity Prompt ist gleich script.parent und dann schreiben wir Prox.triggered, Doppelpunkt Connect Function und dann Rundsystem Doppelpunkt start match. Und jetzt testen wir das einmal aus, indem ich auf Play drücke. Dann sind wir hier drin. Ich drücke auf FFA starten. Nichts ist passiert und hier steht drin attempt to iterate over a instance value. Okay, wir haben hier scheinbar einen Fehler. Dann gucken wir mal nach, was wir da für einen Fehler haben. Ah, selbstverständlich. Hier unten beim Setup habe ich wait for child Spawns, aber ich muss natürlich Doppelpunkt get children dahinter schreiben. Tut mir leid, damit haben wir schon mal den ersten Fehler beseitigt. Unten in Setup bei den Spawns muss Get Children noch dahinter. Jetzt starten wir den nächsten Test. Hoffen, dass es jetzt funktioniert. Gehen dann auf Starten und wir werden hier drin gespawnt. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich drücke die ganze Zeit W, W, W, W, W. Match gestartet und ich kann mich immer noch nicht bewegen. Gewinner Conny. Okay, hier unten in der Konsole sehen wir jetzt, das Match wurde gestartet. Ich kann mich immer noch nicht bewegen, weil wir haben die Start-Match-Funktion noch nicht geschrieben. Und dann steht hier unten Gewinner Conny. Weil ich der einzige Teilnehmer bin, nachdem Match gestartet durchgelaufen ist. Aber ich komme hier nicht mehr raus. Das Match wurde nicht gestartet. Ich fliege so ein bisschen hier oben. Aber Hauptsache, ich bin glücklich. Kann ich emoten? Ja, ich kann emoten, während ich geankert bin. Und dann sitze ich auch wieder auf dem Boden. Schön. Gut. Also wissen wir, das funktioniert jetzt bis hierhin. Wenn ich diese Auskommentierung hier wieder entferne, indem ich wieder Steuerung und dann auf dem Nummernfeld die Schrägstrich-Taste drücke, dann kann ich das Match nicht starten, weil dann kommt die Warnung nicht genug Teilnehmer. Das könnt ihr natürlich auch gerne einmal testen, ob das bei euch funktioniert, weil wenn ihr alleine das Match Startet, dann habt ihr nicht genug Teilnehmer. Ich drücke rauf und hier unten steht dann nicht genug Teilnehmer. Perfekt. So, die Start Match Funktion. Für die Start Match Funktion müssen wir natürlich alle Spieler wieder anankern und dafür machen wir wieder so einen Loop wie den hier durch alle Teilnehmer. An sich kopieren wir uns einfach mal diesen kompletten Loop hier und schreiben den in die Start Match Funktion rein. So, ich werde die Teleportation hier unten einfach entfernen und wir schreiben Prime. MaryPart.anchored, nicht immer auf True, sondern auf False, damit man nicht mehr geankert ist. Und die freien Spawns haben wir auch nicht. Das bedeutet, dass hier können wir uns hier auch rauslöschen. Aber der Rest kann genauso bleiben. Es sind fünf Sekunden vergangen. In diesen fünf Sekunden können Spieler das Spiel verlassen haben. Spieler können aus welchen Gründen auch immer gestorben sein oder sonst was passiert sein. Dementsprechend checken wir noch einmal, existiert das Primary Part noch, existiert der Humanoid noch, ist der Spieler noch am Leben? Wenn nicht, ist der Spieler raus. Er wird entfernt. Und wir machen weiter, weil wenn das Primary Report da nicht mehr da ist, dann brauchen wir den auch nicht mehr rauszippen, dann ist der Spieler wahrscheinlich gar nicht mehr existent. Was wir dann aber noch machen müssen, ist den Spielern ihre Ausrüstung geben. Und dafür loopen wir einmal durch das ganze Equipment durch. Also schreiben wir hier in dem Vorloop einen weiteren Vorloop vor Unterstrich vor Komma Equip in Rundensystem.Equip.GetChildren, getchildren. Diesmal denke ich an die getchildren. Do. Dann sagen wir wieder local equip. Damit wird die lokale Variable im lokalen Scope überschrieben, was nicht schlimm ist. Ist gleich Equip .doppelpunkt clone. Das ist wichtig, weil wir haben nur eine Waffe und die müssen wir immer wieder klonen, um sie den Spielern auch zu geben. Dann sagen wir equip.parent ist gleich, und das habe ich im Tutorial beim letzten Mal auch schon gezeigt. If equip .doppelpunkt is a tool, then Spieler, Doppelpunkt, Find First Child, Backpack, Else, Teilnehmer. Wenn das Equipment ein Tool ist, dann packen wir es in sein Backpack, falls es halt mehrere Tools gibt. Dann sind die nicht direkt ausgerüstet, aber halt im Backpack, dass der Spieler sie selbst ausrüsten kann. Und falls es kein Tool ist, sondern zum Beispiel einfach nur ein Helm oder irgendeine andere Ausrüstung, dann packen wir sie in den Teilnehmer, was ja der Charakter vom Spieler ist. Als nächstes machen wir mit dem Collection Service noch ein Tag in das Equipment rein. Wer das Tutorial vom letzten Mal gesehen hat, weiß warum. Collection Doppelpunkt Add auf das Equip. Und dann müssen wir denen einen eindeutigen Namen für dieses System hier im ganzen Spiel geben. In meinem Fall nenne ich es einfach, keine Ahnung, Kampf Equipment. Vielleicht müsst ihr da was Spezifischeres nehmen, falls ihr mehr mit dem Collection Service arbeitet. Weil diesen Tag, den sollte es am besten nur in diesem einen System so geben. Dadurch, dass wir jetzt das ganze Equipment getaggt haben, können wir es später auch einfach so entfernen, indem wir einfach nach dem Tag suchen. Was wir auch noch machen werden, ist Collection Doppelpunkt Add Tag auf den Teilnehmer, also auf den Charakter vom Spieler mit dem Titel Aktiver... Teilnehmer, Damit wir einfach jeden aktiven Teilnehmer für diese Runde jetzt getaggt haben. Weil der Collection Service, der kann uns ein Signal ausgeben, wenn irgendetwas, was getaggt ist, entfernt wird. Also falls der Charakter entfernt wird, zum Beispiel weil er stirbt oder weil der Spieler das Spiel verlassen hat, dann haben wir ein Event, das gefeiert wird und dann können wir sagen, okay, der Teilnehmer ist draußen. Und so stellen wir fest, ob ein Spieler gestorben ist. Diesen Anchor Tag mache ich immer weg. So. Im Anschluss setzen wir natürlich noch... Rundensystem. Running of true, damit keine weitere Runde gestartet werden kann. Und das ist eigentlich auch eine Sache, die wir hier oben checken sollten. Bei StartMatch, zum Beispiel if self.running, then warn ein Match läuft bereits. Das habe ich bisher vergessen. Dann schreiben wir hier Return, weil wir können keine zwei Matches gleichzeitig in derselben Arena starten. Und wir haben ja gesagt, die Start-Match-Funktion, die soll so lange jetzt warten, bis das Match wirklich vorbei ist. Und das Match ist dann vorbei, wenn wir nur noch einen oder weniger aktive Teilnehmer haben. Das heißt, wir schreiben hier unten jetzt rein, Repeat, Task.Wait. Das heißt, wir warten jetzt jeden einzelnen Frame ab. Was wir auch machen ist, Rundensystem.Wait. Aktive Teilnehmer setzen wir auf Conny Library, Doppelpunkt, großes L in Klammern, Rundensystem Teilnehmer. Dadurch aktualisieren wir die Anzahl der Teilnehmer. Und dann schreiben wir hier unten Until. Und ich merke gerade, hier steht nicht Repeat, sondern Return. Repeat muss dann natürlich stehen. Entschuldigung. Repeat, Taskpunkt Grade und Rundensystem aktive Teilnehmer ist gleich Conny Library, Doppelpunkt L, Rundensystem Teilnehmer. Until Rundsystem Punkt, Aktive Teilnehmer ist kleiner gleich 1 oder not runsystem.running Dadurch warten wir jetzt, bis wir weniger als zwei Teilnehmer haben oder bis runsystem.running aus irgendeinem Grund nicht mehr auf true steht, falls wir von außen irgendwie die Runde abgebrochen haben. So lange wartet diese Funktion und yieldet weiter. Am Ende schreiben wir natürlich noch run system. Running ist gleich false. Dieser Loop hier, das ist euer Game Loop. Alles, was ihr hier zwischen das Repeat und das Until schreibt, ist das, was jeden einzelnen Frame gemacht wird, solange das Match läuft. Hier könnt ihr zum Beispiel einen Timer laufen lassen. Und andere Sachen fallen mir gerade gar nicht ein. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall alles Mögliche machen, was während so einer Runde so noch im Hintergrund läuft. Die Start-Match-Funktion haben wir damit abgeschlossen. Und jetzt müssen wir nur noch die Start-Match-Öffentliche-Funktion hier unten abschließen, weil wir haben immer noch nicht den Spieler rausteleportiert. Wir haben den Spieler aber oben schon mal reinteleportiert, also können wir uns den Code von dort auch einfach mal kopieren. Wir scrollen da mal hoch, kopieren uns einfach mal das hier raus. So, STRG-C. Gehen wir wieder runter und schreiben hier dann rein STRG-V. Wir haben keine freien Spawns, das heißt, das hier löschen wir raus. Und wir brauchen den Spieler auch nicht mehr aus den Teilnehmern entfernen. Wir brauchen den Spieler nicht mehr anchern. Wir brauchen keinen Spawn-Index mehr. Und in Pivot2 schreiben wir jetzt einfach nur noch rein self.ausgang.cframe. Und natürlich wieder plus Vector3.new 0,3,0. Wir wollen dem Spieler aber noch Zeit geben, um zu chillen. Das heißt, wir könnten theoretisch hier einmal warten... Dass diese Ruhmzeit abgelaufen ist. Wir wollen aber eigentlich dem Spieler direkt sagen, dass er gewonnen hat. Dementsprechend schreiben wir hier in diesem Loop einmal hier die Funktion, was wir mit dem Gewinner machen. Hier können wir dem Gewinner ein Geschenk geben oder sonst was. Und das hier, dieses Spieler raus -teleportieren, das soll erst danach passieren. Und da ich nicht zweimal durch alle Spieler durchlupe, werden wir einfach... Das hier einmal kopieren und schreiben dann coroutine function Klammer auf Klammer zu und dann einmal auf Enter und kopieren das Ganze hier einmal rein. Jetzt, wo wir das alles in einer Coroutine haben, wird das hier rot unterstrichen, weil wir uns hier nicht mehr in einem Loop befinden. Das heißt, wir schreiben hier nicht mehr continue, sondern return end. Und dann können wir hier in diese Coroutine auch den wait reinschreiben. task.waitself.roomzeit Wichtig bei so einer Core-Routine ist, dass ihr sie auch startet. Das heißt, hier unten schreiben wir noch Klammer auf, Klammer zu hinten ran. Und damit haben wir es dann gemacht. Hier können wir jetzt den ganzen Code reinschreiben für all das, was wir mit den Gewinnern machen. Und hier ist dann der Code drin für all das, was wir mit den Gewinnern machen, nachdem diese Ruhmzeit abgelaufen ist. Wenn euch das zu kompliziert ist, könnt ihr auch natürlich auch zweimal einen Loop machen und zwischen den Loops warten. Jeder sollte Code so schreiben, wie es ihnen am leichtesten fällt. So, es wirkt jetzt vielleicht so auf einige von euch, als wären wir schon fertig. Aber das sind wir noch gar nicht. Ich gehe mal oben auf Test, wähle Local Server 2 Players und gehe auf Start. Und währenddessen könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was dieses System noch braucht, damit es auch wirklich funktioniert. Was haben wir vergessen? Also schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was wir vergessen haben. Wir werden es gleich sehen. Wir gehen rein in FFA. Wir warten 5 Sekunden, ich drücke so lange W... Die 5 Sekunden sind dann gleich rum, ich kann mich jetzt bewegen, habe die Waffe, das hat alles schon funktioniert, ich habe die Waffe hier, der andere Spieler hat auch die Waffe hier und wir können uns jetzt gegenseitig abschießen, die Waffe ist nicht so nice, die ich hier ausgewählt habe, weil man kann halt wirklich nur auf solche Bodyparts klicken, die Jacke funktioniert jetzt auch nicht, total schlecht gelöst mit der Waffe, aber ich knall ihn jetzt einfach mal ab und nichts passiert, okay, vielleicht müssen wir ja noch fünf Sekunden warten, was ist denn jetzt los? Okay, die Waffe ist irgendwie komisch, <lacht> Ich hätte vielleicht eine bessere Waffe aussuchen sollen. Naja, ist ja auch egal. Aber ich werde nicht raus Ich werde nicht zum Sieger erklärt. Das Rundensystem läuft weiter. Und wisst ihr auch warum? Weil wir noch nicht festgestellt haben, ob der Spieler tot ist und ihn dann entfernt hat. Also gehe ich hier mal auf Cleanup, um den Test wieder zu beenden. Wir haben hier oben in der Start-Match-Funktion einen Tag hinzugefügt für aktive Teilnehmer. Aber wir haben noch nichts connected, falls der aktive Teilnehmer entfernt wird. Und das machen wir hier unten beim Setup. Hier schreiben wir noch unten in den Setup was weiteres rein. Und zwar... Collection Service Doppelpunkt Get Instance Remove Signal und dann schreiben wir hier aktiver Teilnehmer rein. Wichtig ist, aktiver Teilnehmer hier muss exakt der gleiche Tag sein, wie der, den ihr hier festgelegt habt in Start Match. Weil wenn ein aktiver Teilnehmer aus dem Spiel entfernt wird, also der Charakter von einem aktiven Teilnehmer, dann wird dieses Event gefired und daran connecten wir jetzt eine Funktion. Dieses Event gibt uns dann auch den Charakter, der entfernt wurde aus dem Spiel und das ist halt der Character, was ein Model ist, ich glaube nicht, dass es wichtig ist, dass wir jetzt schreiben, dass ein Model ist, aber egal. Ein Character ist nun mal ein Model. Und jetzt schreiben wir immer vor Spieler Doppelpunkt Player Komma Teilnehmer in Rundensystem Punkt Teilnehmer du. Jetzt loopen wir durch alle aktiven Teilnehmer durch. If Character is not Teilnehmer, then continue and. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr dieses geschwungene Ding hier macht. Dafür haltet ihr die Alt-GR-Taste, die ist rechts neben der Leertaste gedrückt. Und drückt dann auf die Taste mit dem Sternchen oder dem Plus auf eurer Tastatur. Das ist meistens zwischen dem Ü und dem Enter. Also wenn der Charakter nicht der Teilnehmer ist, dann loopen wir weiter. Und wenn der Charakter der Teilnehmer ist, dann schreiben wir... Rundsystem.Teilnehmer in eckigen Klammern Spieler ist gleich nil. Theoretisch können wir hier hinten dann noch breaken, weil wir im Optimalfall nur einen Teilnehmer pro Spieler haben. Und damit wäre das System ja noch abgeschlossen. Ihr könnt dann natürlich jetzt noch alles Mögliche raufklatschen. Ihr könnt euch auch mein Tutorial angucken, wie man HD-Admin-Commands selber schreibt. Und in den HD-Admin-Command müsst ihr dann einfach nur dieses Script hier reinpasten. Also Rundensystem doppelpunkt start match Und dann habt ihr es auch zum Admin-Command connected. Wenn ihr das System nicht selbst abschreiben wolltet, dann frage ich mich warum, weil das sind echt nicht viele Zeilen Code. Aber meinetwegen, Kanalmitglieder Tier 2 oder höher können das auf meinem Discord-Server natürlich runterladen, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt jetzt auf das Video, das euch hier angezeigt wird. Bis dann und ciao! <lacht>